die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug. Paulinchen war allein zu Haus, die Eltern waren beide aus. Als sie nun durch das Zimmer sprang mit leichtem Mut und sing und sang, da sah sie plötzlich vor sich stehen, ein Feuerzeug, nett anzusehen. Ei, sprach sie, ei, wie schön und fein, das muß ein trefflich Spielzeug sein. Ich zünde mir ein Hölzchen an wie's oft die Mutter hat getan. Und miens und mauns die Katzen erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten. Der Vater hat's verboten. Miau, miau, miau, miau, lass stehn sonst brennst du lichterloh. Paulinchen hört die Katzen nicht. Das Hölzchen brennt, gar hell und licht. Das flackert lustig, knistert laut, grad, wie ihr's auf dem Bilde schaut. Paulinchen aber freut sich sehr und sprang im Zimmer hin und her. Doch miens und mauns die Katzen erheben ihre Tatzen. Sie drohen mit den Pfoten. Die Mutter hat's verboten. Miau, mio miau, mio wirf's weg, sonst brennst du lichterloh! Doch weh, die Flamme faßt das Kleid, die Schürze brennt, es leuchtet weit, es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar! Und miens und Mauns, die schreien, gar jämmerlich zu zweien. Herbei, herbei, wer hilft Geschwind, im Feuer steht das ganze Kind! Miau, Mio, Miau Mio, zu Hilf das Kind brennt lichterloh. Verbrannt ist alles ganz und gar das arme Kind mit Haut und Haar, ein Häuflein Asche bleibt allein und beide Schuh so hübsch und fein. Und Miens und Maunz, die Kleinen, die sitzen da und weinen. Miau mio, miau mio, wo sind die armen Eltern? Wo? Und ihre Tränen fließen wie's Bächlein auf den Wiesen.